Ziel 1 ist Bled in Slowenien. Nummer 2 ist der Seeperg-Sattel. zum Läubelpass durch Kärnten ist wunderschön. Zugangsstraßen zum Lobelpass nicht. Eine Kurve jagt die andere bei der Auffahrt zum Läubelpass. 50i lässt ein schnelles Überholen auf dieser Strecke nicht zu. hier lieber kein Überholmanöver. geht ja jetzt auch deutlich schneller bei dem Dödel da vorne kann man es rollen lassen. Dieser See ist schon ein Schmuckstück und man kann ganz wunderbar drumherum wandern. Unsere Raststation. Schöne Sommerrodelstrecke. Dass es hier Gondoliere gibt, hätte ich nicht vermutet. Wir fahren aus Bled weg durch Slowenien und über den Seebergsattel zurück nach Österreich. Slowenien sind auch verhältnismäßig gut. Sebagsattel lässt sich gut bewältigen. Ebergsattel geht es auch mit ein paar ordentlichen Kurven hoch. Ich habe mir sagen lassen, dass die Leute nach Pilzen suchen. Seebergsattel in Sicht. Und dann geht es nur noch bergab. Musik Unglaublich. Die Jungs von Österreich wollten sogar unsere Pässe sehen. Es fängt an zu regnen und wir sehen zu, dass wir nach Hause kommen.